Herzlich Willkommen zu einem weiteren Lehrvideo zum Thema Prüfungswissen für das Fach Wirtschaft an Wirtschaftsgymnasien in Baden-Württemberg. Mein Name ist Martin Tratt. Heute erläutere ich Ihnen das Prinzip der permanenten Inventur anhand eines einfachen Beispiels. Folgendes Szenario liegt vor. Die Firma Gartenglück KG ist ein führender Hersteller exklusiver Gartenzwerge, der Lagerist Steve Storage hat in seinem Arbeitsvertrag eine Klausel, nach der er in Zeiten niedriger Arbeitsbelastung zur Mitwirkung bei Tätigkeiten im Rahmen der permanenten Inventur verpflichtet ist. Am 15.03. T0 kommt Herr Storage in das Lager der Firma Gartenglück KG. An diesem Tag ist nur ein geringer Auftragseingang zu verzeichnen. Aus diesem Grund begibt sich Herr Storage zu den Lagerplätzen L1 bis L3. Er bemerkt sofort, dass an diesem Tag der Lagerplatz L1 den geringsten Lagerbestand aufweist. Herr Storage nimmt daher den Lagerbestand 1000 Stück für das Produkt P in seine Inventurliste für den Lagerplatz L1 auf. Er notiert dort ebenfalls das Datum 15.03. T0. Die Bestände der anderen beiden Lagerplätze möchte Herr Stolz an diesem Tag nicht inventarisieren, da ihm dies angesichts der hohen Lagerbestände zu aufwendig erscheint. Er hofft, dass in den kommenden Monaten nochmals Phasen mit geringem Auftragseingang und niedrigeren Lagerbeständen auf den restlichen beiden Lagerplätzen eintreten. Herr Storage sieht die permanente Inventur als notwendige, aber auch lästige Tätigkeit an und möchte daher so wenig wie möglich seine Arbeitszeit hierfür aufwenden am 11.05.T0 hat die Gartenglück KG ebenfalls wieder einen geringen Auftragseingang zu verzeichnen. Herr Storage schaut sich daher die Lagerbestände der Lagerplätze L1 bis L3 an. Den geringsten Lagerbestand hat an diesem Tag der Lagerplatz L1 vorzuweisen. Dieser Lagerplatz ist jedoch bereits im März von Herrn Storage inventarisiert worden. Den zweitniedrigsten Lagerbestand hat Lagerplatz L2. Herr Storage nimmt daher den Lagerplatz, Lagerbestand 2000 Stück für das Produkt P in seine Inventurliste für den Lagerplatz 2 auf. Er notiert dort ebenfalls das Datum 11.05.T0. Den noch fehlenden Lagerplatz L3 möchte Herr Storage an diesem Tag nicht inventarisieren, da ihm dies angesichts der hohen Lagerbestände zu aufwendig erscheint. Er hofft, dass in den restlichen Monaten des Jahres eine Phase mit geringem Auftragseingang und niedrigem Lagerbestand auf dem Lagerplatz L3 eintritt. Am 21.08.T0 hat die Gartenglück-KG ebenfalls wieder einen geringen Auftragseingang zu verzeichnen. Herr Storage schaut sich daher noch abermals die Lagerbestände der Lagerplätze L1 bis L3 an. Herr Storage hat dies, dieses Mal richtig Glück. Der Lagerplatz L3 hat einen Nullbestand an dem Produkt P. Das heißt, der Lagerbestand P3 ist an diesem Tag leer. Die anderen beiden Lagerplätze verfügen an diesem Tag über hohe Lagerbestände. Herr Storage kann jedoch froh sein, denn diese Lagerplätze, sprich L1 und L2, wurden bereits im März bzw. im Mai T0 von ihm inventarisiert. Am Bilanzstichtag, sprich am 31.12.T0, druckt Herr Storage eine Liste mit den aktuellen Lagerbeständen des Produkts P von allen Lagerplätzen mittels des Lagerverwaltungssystems der Gartenglück HG aus. Insgesamt verfügt die Gartenglück HG am Bilanzstichtag über 780.000 Stück des Produkts P. Was als Inventurbestand an die Buchhaltung der Gartenglück KG weitergemeldet wird. Die Bestände der einzelnen Lagerplätze werden vom Tage der jeweiligen Inventarisierung, zum Beispiel L1 vom 15.03.10, per EDV-System auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben. Das heißt, alle nachträglichen Zugänge werden addiert und alle nachträglichen Abgänge subtrahiert. Fehler, die bei der Fortschreibung passiert sind, also mehr oder minder Mengen, werden erst bei der nächsten Inventarisierung im Folgejahr korrigiert. Die fortgeschriebenen Bestände werden am Bilanzstichtag als richtig erachtet. Man sieht hier gut, dass die permanente Inventur ein einwandfrei funktionierendes EDV-System zwingend benötigt. Großer Vorteil der permanenten Inventur ist es, dass sie keine Unterbrechung des Produktionsprozesses zur Folge hat bzw. den temporären Einsatz zusätzlicher Mitarbeiter zur Durchführung der Inventur benötigt.